Wir kommen ja echt gut durch. LOL? Warte, was? Was ist das? <lacht> Beim Briefschlitz steht etwas geschrieben. Willkommen im rätselhaften Haus. Wirf hier deine Einladung ein. Müsst du eine Einladung. Ja! Mike hat die Einladung durch den Briefschlitz geworfen. Du hörst die Einladung und das Haus flattern. Jemand scheint den Umschlag zu öffnen und dann geht die Tür von innen auf. LOL? Was? Hinter der Tür erscheinen Flunkiefer und Co. Was ist das hier? Team Orb. Top Elixier. Belebersam. Ich glaube, ich bin hier im Paradies. <lacht> oh Gott. Der Brief hat sich ja echt gelohnt. Ich dachte echt, das war eine dumme Idee, den Brief zu kaufen, aber... Nee? Nee, nee, nee. ja warte, den tauschen war den tauschen wir, tauschen. Ah, geht doch. Ähm, mit einem normalen. Ah, ich habe keinen normalen mehr. Oh, ja, dann esse ich ihn. Ja. Yep. 150. Soll ich nehmen wir mit? Wir haben hier noch einen normalen Samen. Oh Gott, wo bin ich hier? <lacht> Lol. Äh, Ja, den trinken wir sofort. Für. Wer braucht den am meisten? Ich brauche es einmal. Nicht wichtig, hier gibt es nämlich noch eins. Wie gesagt, ich brauche es am meisten. So. Und was ist der Rest hier? Das sind nur so normale Samen, die ich abgelegt habe. Okay. Äh, das Pokémon kann in diese Richtung nicht geschoben werden. Was? und Foucault haben offenbar darauf gewartet, dass ein geladener Gast erscheint. Okay. Wir kommen in ein Haus. Mike verbringt mit Flukifa und Co. eine schöne Zeit. Flunkkiefer und Co. sind bester Laune und wollen mit aufs Abenteuer gehen. Okay, könnt ihr gerne machen, du. Nachwirkung Plus erhöht bei allen Teammitgliedern die Stärke von Attacken, die dem Anwender durch Rückstoß sowie bei Fehlschlag Schaden zufügen, drastisch. Ja, Flunkkiefer wird nicht mitmachen können. Oh, Metagross kann aber. Oh mein Gott. Wie geil. Schutzrhythmus. Wird ein Teammitglied innerhalb einer Runde angriffen. Steigen dabei jedes Mal seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Ist ja geil. Und äh, wie verabschieden wir mm. einen von davon können wir doch eh nicht mitnehmen. Wer war denn das? Der ja, ist einer davon, aber ich mache mal Cargo weg. Sorry, ne? Ciao. Hm, hm, hm, hm. Oh ja, Status können wir auch behalten. Was hat er denn? Nachwirkung plus. Achso, ich muss jetzt auch wieder einen weiteren wegmachen. Ja, komm dann. Da machen wir Nido hinweg. Sorry. Bam. Damn ist das cool. Äh, Lol. Okay. Die Luxusbox, die hätte ich gerne noch. Ähm. Oh Gott. Was ist das für ein Ort? Schleimkost weg. Wir haben noch einen großen Apfel, verdammt. Habe ich zu spät gesehen. Wir sortieren mal kurz unser Inventar. Zuweisen. Ähm, ja. Top-Ether brauchen wir nicht. Die sind nicht ganz so gut. Deshalb darf. Dass du das einfach mal trinken. Wir nehmen das Item hier auf. Gut gemacht. Und gerne hier lang. Oh Gott, wir haben so ein richtig krasses Team einfach am Start. U21, uh, wir sind fast am Ziel. Da guckt euch Stalos an, wie riesengroß das ist. Ich bin gespannt, wie, wie groß Mylord wird, ey. Oh, hi, Smogon. Na, möchtest du gegen unser Pokémon oh kämpfen? Warte, kommt er nicht weg? Oder warum ist es noch so weit hinten? Und das ist noch ein anderes Pokémon so weit hinten? Was? Moment mal. Was macht ihr denn da? Hey. Was passiert denn da? stalos Stalos ist wütend. Warum ist Stalos wütend? Kommst du nicht durch, oder was? Doch, natürlich kommt er durch. Okay. Seltsam. Und Nein, wir sollten nicht hier lang gehen. Oh Gott, irgendwer kämpft da hinten. Sandan. Sandan. Nein, Sandan. Ich kann der gerade nicht... Okay. Sandan hat es geschafft. Super. <lacht> oh mein Gott, ich hätte nie ge gedacht, dass das so eine, so eine Erfahrung hier wird. Das ist nämlich sehr interessant bisher. Ja. Und Slimer sieht irgendwie aus, als hätte er so einen kleinen Kopf. Panik, das Pokémon ist in Panik und versucht vor anderen Pokémon zu fliehen, damit kannst du deine Items einsetzen. Verdammt, als ob ich jetzt wirklich in Panik bin. Ich muss gehen. Okay, ich kann nicht angreifen. Okay, bin ich mal in Panik. Killen wir das Vieh und gehen weiter. Und hier ist die Treppe. Vielleicht ist hier schon der Ausgang. Das kann gut sein. Oh nein, nein, nein, nicht Finale. Nicht Finale, nicht Finale. Oh Gott. Okay, Finale wird nicht automatisch eingesetzt. Oh Gott, ich hatte gerade richtig Angst. Weiter. U22. Ich glaube, bei U24 ist das Ziel. Okay. Äh, nein. Wir werden die Äpfel, wie gesagt, behalten. Wir haben eh schon zu viele Leute. Achso, die kämpfen gerade. Okay. Das war der Bringer. Ah ja. Bam. Crit. Und nochmal Bam. Das ist down. Äh, gehen wir nach oben oh Gott ich habe richtig Angst was passiert hier bitte setz mal kurz ein wer braucht's denn Ampelleuchte geht so schnell leer weil jetzt hat auch einfach nicht so viele AP aber ist halt eine gute Attacke Och nö, Hunger jetzt habe ich Hunger bekommen egal passt schon Bam! du du dum, dum Dum Dum was ist das wir nicht Was? Nein! Stalos! Stalos werde ich retten. Stalos ist so ein cooles Pokémon. Erinnert mich übrigens an äh, ein, äh, eine Arenaleiterin, die ich sehr mag. Verpflegst. Okay, geh mal weg. Nein, nein, nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Nein, nein. Gilt es doch? Nein! Stirb! auch voll so viel Damage. <lacht> Geomats! Ja, man Zusatzheilung! Oh mein Gott, das ist ja mega einfach. Wird bei einem Teammitglied ein negativer Zustand geheilt, wird sich bei einem weiteren beschädigt? Wird ein negativer Zustand aufgehoben. Okay. Äh. Ich weiß doch nicht, wer ja. <lacht> Ausdos? das? Sorry. Ja. Es tut mir leid. Ich kann nicht, aber soweit ich weiß, weil ich mich noch nicht richtig nicht mitnehmen. Aber alle, die ich jetzt gerade habe, außer flunkiefer kann ich noch mitnehmen oder nicht? Da oben ist einer. Ich gehe mal nach ganz oben, weil ich hatte das Gefühl irgendwie, dass da oben ganz oben irgendwas ist. Nice. Oh nein, da kommt einer hier hin. Ein Sandama. Sandamas sind echt stark in diesem Spiel. Die sind allgemein sehr stark. Pikachu kriegt Level 25. Nice, nice, nicer. Du, du, du, du, du, du. Ich finde es persönlich irgendwie anstrengend, mit so vielen Pokémon rumzulaufen. Vor allem mit so einem riesengroßen Status, Mann. Das ist übrigens die Weiterentwicklung von Onyx. Für Leute, die es nicht wissen. Was ist denn das da unten? Uh, das nehme ich doch gerne mal mit, du. Tun wir dafür doch mal. <lacht> Ein Item. <back. lacht> ah. Was ist denn das hier? Vitalorb. Ach, das ist doch bestimmt eh nur Müll. Weg damit. Weiter geht's. Ja. Ja. U23. Ein Kampf um Pokémon. Ein, ist das nicht ein Stein? Ich glaube, das ist ein Stein. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Da ist ein leuchtendes Item. Haben wir es aufgesammelt? Oh, jetzt habe ich schon sortiert. Ich wollte es eigentlich später erst machen mit dem Sortieren. Doch ein leuchtendes Item oder ist es das hier? Oh, das nehmen wir natürlich mit. Ach, komm, pack die jetzt aber noch weg und dafür packen wir dann die georockbrocken brocken zuweisung Zack, ja, komm, lasst ihr einfach in Ruhe. Oh Gott, die ist ein Onyx. Die Vorentwicklung von Stalos. Spiegel Self, nice. Büroball ist schon ziemlich stark, aber das kriegt mich nicht klein. Nö, nö, nö, nö, nö. Oh Gott, Magnetino, bitte. Da unten ist ein Pokémon, aber. Ja, wie gesagt, wir ja, haben können nichts mehr tragen. In der Pokémon bei uns haben, meine ich, egal was auch immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schallos, du wirst gleich sterben, ne? Pass auf, bitte pass auf. Oh Gott, siehst das da links? Da kommt gleich ein riesengroßes Pokémon auf uns zu. Oh nein. Bam! Oh, oh da unten ist auch noch eins. Oh, wir werden kämpfen müssen gegen die alle. Oh Gott. Ich gehe dann schon mal weiter. Aber ich hab das, ich, hab, ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir schaffen das. Okay, es ist ein Onix. Das riesige Pokémon. Ist nicht schwach oder so, aber... will jetzt eh gleich down gehen. Und ne, dann Magnetilo. Magnetilo, warum bist du überhaupt alleine? Ja. Down, down, down. Ach, wir kommen wieder hier raus. Hätte ich mir denken können. Dann lass uns hier nach unten gehen. Und hier... Weiter nach unten. Oh, hi. Kannst du bitte abhauen? Bam. Dankeschön. Dün, dün, dün, dün, dün. Oh, oh, oh, Gott. Okay. Wir sind, glaube ich, am Ziel, oder? Es müsste hier das Ziel sein. Yes, es ist das Ziel. So, wir sind angekommen. Wir haben das Schwerste hinter uns. Naja. Den Dungeon haben wir hinter uns. Wenn er den Schatz findet, den Schatz, wir wissen nicht, was uns erwartet. Also wir vorsichtig sein. Wir sollen unser Bestes geben. Das stimmt schon. So, wir lagern ein paar Items, die wir jetzt definitiv nicht benötigen werden. Zum Beispiel das hier oder das hier oder so viele Top-Elixiere, wenn wir nicht brauchen. Oh, die Beleber lasse ich mal. Ähm ja, kommt das reicht. Ja, die Boxen. Ja, kommt, das reicht. Naja. Ja. Das fangen wir alles weg. Und dann gehen wir durch. Let's go. Auf zu Braudon. magma höhlentiefe So, und ab hier kann es noch mal, kann nochmal alles enden, Leute. Hier kann unser Abenteuer nochmal komplett eine Wendung bekommen. Deshalb sollten wir definitiv aufpassen. Und hier habe ich die schlimmsten Erinnerungen mit Monsterfallen. Belebersamen haben wir gefunden, das ist sehr gut. Oh Gott, da hinten ist ein Pokémon, ein riesengroßes. Gegen das sollten wir kämpfen. Oh, es ist sogar ein Starlos. Verdammt, da kommt auch noch von der anderen Seite ein Pokémon, aber ich kann nicht auf alles achten. Okay, gehen wir weg. Kann ich schon er erreichen? Also es kann mich erreichen. Ja, ich kann es erreichen. Igelsamen. <lacht> Hier kommt auch noch mal ein Geowatz auf uns zu. Ich gehe mal auch auf das Ding zu. Oh nein, nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Niemand darf hier sterben, Jungs. Und Mädels, ne? Aber Metagross wird uns sowas von helfen. nix. Äh, meine ich, mein sorry. Da war ich jetzt nicht. Oh Gott, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Bitte lass mich nicht mit Belieber verschwenden. Oh Gott, nein. Ja, mini Belebersamen. Oh Gott, das sind zwei! Oh Gott, da wird noch einer verschwendet, oder? Nein, ich muss Wechseln mit dir. Nein, ich gebe dir ein weiteres. Ich will Onyx, Onyx haben. Ich sehe halt nichts. Ich kann niemand. Oh, oh Gott. Also ein Onyx und ein Stalos. Das waren also deine Gegner du. Da greifen wir das an. Was? Ich wollte das andere angreifen. Egal, dann ist das schon mal down. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Bam. Ah, wieder zurück. Du, du, du, du. Oh, ein Slimer. Ich hätte einen, Schleimock, äh, einen Slimock erwartet. Ist aber nicht hier. Bam. Da ist aber schon mal down. Ich habe viel mehr Monsterhäuser erwartet. Aber anscheinend kommen die nur am Anfang. Und ich habe die alle geskippt, weil ich anscheinend schon erkannt habe, woran man die erkennt. Null. U25. Ähm, ich glaube, es gibt noch. Hier nach zwei weitere Räume und dann sind wir da. Und oh, das ist hier schon, nee, dieses 25 hier, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ich glaube, bei 26 dann zu Ende. Also nach 26 ist dann schon da beim Boss. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Oh Gott! Komm, Pikachu, du musst da unten helfen. Nice. Okay. Verdammt. Bam. Da oben kommt ein Pokémon. Oh, Slimer, nein. Ich hab's noch nicht, aber ich kann's eh nicht mitnehmen, also, nein. Sorry. Und ich hätte letztens gesagt, dass es weggerannt wäre. da früher immer. Stimmt auch. Und jetzt steht er nur, ist weggegangen, ist nur gegangen. Ohne irgendwie Punkt, Punkt, Punkt oder irgendwas Trauriges dazu packen oder so. Und verdammt sind hier viele große, starke Gegner. Bam. Bam raserei ach komm lass mal in ruhe also flunkiefer werde ich nicht beleben ich kann es ja eh nicht mitnehmen deshalb ist es mir da egal aber die ich mitnehmen kann sorry, wir haben schon einen geowatt bei uns nein oh gott donnerzahn okay igelsamen igelsamen bärm oh oh. Oh nein Bam! Geht's down? Nein. Immer noch nicht. Aber es ist fast tot. Yes. Nice. Gut, da kommt ein Pokémon von der Seite. Und hier ist ein Monsterraum! Okay, hier werden wir unsere ganzen Belebersamen verschwenden, wahrscheinlich. Okay, es sind größtenteils Slimers. Oh, ich kriege sogar ein Level 29 noch vor Groudon. Das ist doch cool. Ja. Demnächst könnten wir uns theoretisch schon zu dieser Floor entwickeln. So, eigentlich will ich da unten. Äh, jetzt soll ich angreifen. Dich da unten angreifen. Ja, aber. Ach, keine Ahnung, greif einfach an. Irgendwen. Bam. Pikachu greift mit an. Ich krieg den ganzen Damage ab. Aua. Uff. Na, na, na, na. Ich würde im Pikachu reinwechseln, weil Pikachu hat stärkere Nahkampfattacken als ich. So, und, und die anderen hinten müssen auch noch kämpfen Ach, ich habe keine Wie, ich habe keine AP mehr Was? Oh, ich habe einfach zwei Fallen revealed Super Das war überhaupt nicht meine Intention, aber okay Okay Äh, Pika, ne? Wir drücken dich mal rein Oh Gott. Ja, Onyx muss äh Stalus muss da unten jetzt alleine kämpfen. Ach verdammt. Warum muss hier ein Monsterraum noch sein? Ganz am Ende. Nein. Ich setze ein Teambeleber-Orb ein für dich. Oh Gott, das ist hier schon für eine Runde. Aber wir kannst dafür noch angreifen. Das ist super. Bam! Oh nein. Okay, nice, nice, nice. Wir müssen jetzt alle besiegen hier. Sonst geht's nicht weiter. Oh Gott, ohne äh, Stalos. Ich geh auf den ja. Geowatz. Von Geowatz hatte ich momentan am meisten Angst von den ganzen Gegnern hier. Es ist nur noch es ist nur noch ein Slimer, ein Geowatz und zwei Star, äh, zwei ohne, Ne, ein Onix und ein Stalos. Äh, so. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Gott, Meine Beleber sagen gehen aus. Was habe ich hier genommen? Ein Teambeleber Orb. Okay, dann kann ich ja einen von uns beiden oder von uns dreien besser gesagt umbringen. Ich glaube aber leider, Leute, und nichts wird drauf gehen. Der ist da hinten alleine. Äh, was mache ich? Egelsamen. Oh Gott. Ich habe echt Angst. Okay, okay. Noch das gegnerische Stalos. Es tut mir leid, Stalos. Wir können, wir können nichts für dich tun. Ich brauche noch ganzen belebersamen Ich möchte nicht alle verwenden. Es tut mir so leid. Aber hey, wir haben noch Metagross und geowatz und Flukkie, die wir zwar nicht mitkommen. Und Sandern, aber den sterben wir ja nur mit. Oh, ich bin noch eine Falle getreten. Eine Hungerfalle. Ich muss nochmal zurück. Ist mir egal, ich muss nochmal zurück. Okay. Von irgendwo kommen Gegner, oder? Ja. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, Charles ist leider tot, aber passiert. Ist passiert. Oh, wie viele Fallen gibt es denn in diesem Monsterraum? Okay, einfach weiter. Oh Gott. Okay, Magnetino, du schaffst das da. Ich muss den Ausgang finden. Entweder das hier oben rechts oder unten links. Ich versuch's mal hier oben rechts. Yes! Oh mein Gott, yes. War's das? Yes! Hm, ich frage mich, wo wir sind. Wir, dürf wir dürften schon ziemlich weit vorgedrungen sein. <lacht> ah, nein, der ist eben... Puh, es ist vorbei. Ich glaube, hier ist Groudon. Sieh nur, Mike, da drinnen! Hey, alles in Ordnung? Los, kommt wieder zu euch! Was ist denn ja hier überhaupt passiert? Groudon hat uns zu klein verarbeitet. Groudon? Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Okay, und was mit Simsala? Wo steckt er? Simsala kämpft doch immer gegen Groudon. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Kraft mehr. Mike, wir müssen uns beeilen. Seid da ja vorsichtig. Wir kommen nach, sobald wir wieder fit sind. Oh Gott. Oh, hier steckst du als Ist mit dir alles so in Ordnung? Ach, ihr seid es. Tretet ja nicht näher.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 Oh Gott. Was passiert? Hä? Magma, ein außergewöhnliches ein, ein außergewöhnliches Naturphänomen, ereignet sich. Magma strömt durch die Ebene des Dungeons mit jedem Erdstoß landen die Pokémon an einem anderen Ort. Kommt ein Pokémon, das nicht mit dem Typ Feuer angehört, in den Magma in Berührung wird es zudem in Dra Wir werden alle verbrennen. Oh Gott, das haben die ja viel schwerer gemacht. Der Kampf ist schon schwer genug. Oh Gott, okay, ich sehe hier keine, keine keine Chance, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Oh Gott, ich kann ihn aber erreichen. Das heißt, ich schmeiß ihn. Warte, was haben wir denn ausgerüstet? Können wir irgendwas? Ach, das mal später. Ähm, wir setzen das hier ein. Schwingen. Bam. Okay, Grodon schläft, Leute. Grodon schläft. Ich muss Pikachu sagen, dass er nach vorne soll. Das ist wichtig. Pikachu, bitte nach vorne. Okay. Nice. Nice, nice, nice, nice, nice, Oh mein Gott. Pikachu. Du musst mit Eisenschweif angreifen. Bam. Und nochmal. Bam. Und bam. Oh. Der Hype ist real. Okay, er trifft uns nicht. Verdammt. Ja, Na, verdammt. Oh nein, warum muss. Oh nein, die Magma breitet sich aus. Oh. Warte, wie viele highlight items haben wir? Äh. Oh, okay, wir haben genug. Ähm, dann kümmere ich mich da nicht drum. Ich noch mal den Schlafzweig. Zack, gute Nacht. Was dann hat eine knapp knappheit erkannt für Metagross. Ja. flunktiver werden wir nicht fallen. Äh, fragte ich ja bereits. Oh Gott. Okay, jeder schaut dass ich selbst nach, du. Oh, verdammt. Oh, verdammt. wäre sehr effektiv, aber... Ich muss näher ran. Okay, komm. geh wenn näher ran. Du machst mit Ampelleuchte, genau. Oh, zweimal miteinander. Oh nein, abgrundklinge! Oh Gott! Ja, belebe es wieder. belebt was lieber Wie, lieber wieder. Ich kann nicht reden, Mann. Ich bin so gehypt. Oh mein Gott. Äh, ich würde sagen, erstmal Egelsam. Nice! Oh, so pflanzt. Oh Gott. Okay. Was passiert? Oh nein, die Lava breitet sich immer mehr aus. Was? Warum macht er so wenig? Verdammt. Ja, Flunkiefer ist gerade egal. Oh, uh, nice. Okay. Ähm. Haben wir irgendwas, was wir jetzt einsetzen können? Irgendein Angriffs-Item. Nee, wir haben aber hier... Ich, äh... Eine ausgewählte Attacke nur. Äh... Aller mit Streiker. Äh, des gesamten Teams. Das finde ich Ich setze das ein. Tempo orb. Wir sind alle schneller. Das heißt, wir dürfen wahrscheinlich mehrmals angreifen. Okay. Die magma ist weggeflossen. Deshalb das ist es gibt kein Zeitlimit, wie es scheint. Bam, Samenbomben. Magma, äh, Sandern kommt nach vorne. Flammensturm. Oh oh. Oh no schokinese heilige! Was passiert hier? Äh, habe ich noch ein Zweig? Yes! Ich setze ihn ein. Bam! Okay, Grodon schläft. Win, win, win, win, win! Wird sich heilen, sondern? Nein. Ich gebe dir einfach ein Beleber. Oh, wir haben es geschafft! Oh mein Gott. Oh.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 Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Es war außer sich vor Zorn, weil es aus dem Schlaf gerissen wurde. Und dann hat es vollkommen die Kontrolle verloren. Ich sollte sie schon wieder beruhigen. Ah, die Erde bebt schon wieder! Nicht zu weg von ihr, schnell! Warum bebt denn die Erde, wenn er noch nichts macht? Nachdem Groudon besänftigt war, verließ das Team von Mike den Dungeon und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Nice. Calcium. Regenbogen -Gummi. Regenbogen Gummi. Screw, screw. Geil. Sandan. Macht mit. Da, da, da, da, da. Ah, ist man nicht. Flunkie kann leider nicht mitmachen und gibt uns 441 Poké. Metagross kann mitmachen. Ja, ja, natürlich darfst du mitmachen. Da, da, da, da. Und Geo auch. Epic. Gerade nicht. Unterdessen auf dem Pokémon Platz. Ist das Team von Mike immer noch nicht zurück? Hey, schau mal, da kommen die. Du hast recht, sie sind zurück. Komm, gehen wir ihnen entgegen. großartige Arbeit, Mike. Das war einsame Spitze. Wir wissen alle schon Bescheid. Ich habt Gordon wirklich besiegt. Ihr zwei seid wirklich unglaublich. Ich sehe euch in einem ganz anderen Licht. Wie? Oh, was? Jetzt, ahn eine Sekunde. Wie kann es sein, dass ihr alle schon wisst, was in der Magmahöhle passiert ist? Mm, per ist äh, schneller als jede einzelne news website auf dem äh, auf Internet. Da stand alles sofort drin. Nach äh, zehn Minuten, nachdem es passiert ist. Diese Stärke, ihr ja, habt wirklich all meine Erwartungen übertroffen. Einfach bewundernswert. Ihr wart großartig. Ich würde am liebsten nur noch mit euch zusammenarbeiten. <lacht> Damit steht es ein für alle mal fest. Euer Retteteam, Epic, ist absolut erstklassig. Ihr könnt zu Recht stolz auf euch sein, Pika und Mike. Ich bin so glücklich, Mike. All die Mühe, die wir uns gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an, dass Ground ausgerechnet von so einer Heususe besiegt wurde. Huh? <lacht> hm? Huch? Was war das denn gerade? Ich habe ganz kurz etwas gehört. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich hör's es auch. Ich hab's auch gehört. Ich auch. Und ich höre es immer noch. Spricht da jemand? Hallo? Was? Die, diese Stimme. Die habe ich doch schon mal gehört. Das... Das ist Xato, ja, ganz eindeutig. Xato, sagst du? Aber natürlich. Er kommuniziert telepathisch mit uns. Xato versucht, uns mit seinen telepathischen Kräften zu kontaktieren. Warum? Ein alle pokémon hört mir zu. Es ist schrecklich. Am Himmel ist ein Meteorit erschienen. Was? Dieser Meteorit rast auf unserem Planeten zu. Er ist riesig, geradezu gigantisch. Und er befindet sich auf einem direkten Kollisionskurs mit unserem Planeten. Oh oh. oh. Deshalb die ganzen Erdbeben? dann war es nicht? Wie ihr wisst, haben sich seit kurzem zahlreiche Naturkatastrophen ereignet. Ich weiß nun, weshalb das Gleichgewicht der Welt geschützt wurde.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 Stimmt's, oder habe ich recht, Mike? Natürlich. Doch das schauen wir uns genauer in der nächsten Folge an.